Let the future talk. Aha, lernen. Das ist ein Nachhilfeprojekt. Themen wirklich versteht und nicht nur für den nächsten Test lernt. Sich in der Gruppe gemeinsam etwas zu arbeiten und Grundverständnisse zu vermitteln. Wir wollen das unser Wissen zusammentragen und den Kindern zugutekommen lassen. Wir sind vor allem als Coaches da und helfen ihnen bei der Arbeit, Kinder in kurzer Zeit enormes Wissen und Fähigkeiten erlangen. Was können sie überhaupt schon, weil oft scheitert es daran, dass sie denken, dass sie nichts können. Und in Wirklichkeit können sie dir die Hälfte eh selber erklären. Der wichtigste Punkt ist, dass sie sich selber arbeiten. Es ist nicht dieses, jemand steht vorne und erklärt alles, sondern... Zusammenarbeiten über Generationen hinweg, das finde ich ja auch super spannend. Ich denke, dass jeder ganz besondere Talente hat. Wir sind alle individuell, wir sind, haben alle andere Interessen, wir sind alle weit. Ich gebe Sachen durch und schreibe mir Überblicke und zeichne mir Dinge vor. Ich habe es ja nur für den Test gelernt und dann bin ich panisch, weil vielleicht fällt mir was nicht ein. This Future Talk was powered by die Mutmacher.